So glücklich. du bist dein schöner, witziger Freund, wenn sonst niemand da ist, du und ich will lachen über die Feen, die an der Wecke tanzen, wenn du gehst, weiß ich, dass ich nicht trage.